Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, heute bin ich wieder dabei, also die Hauptperson des Kanals und heute habe ich, heute mache ich ein Video, also ich zeige euch auf jeden Fall, was ich am ersten Tag des Osterferiens mache, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin nicht auf meinem Bett, sondern auf dem Kitas Bett. Auf dem Hochbett. Eigentlich habe ich mir da, mich davor nie getraut, auf dem Hochbett zu schlafen, weil ich einmal untergefangen bin. Aber ich habe da oben nicht geschlafen, sondern ich habe mich an der Stange festgehalten und deswegen äh, auf Klassenfahrt muss ich oder werde ich sowieso oben schlafen. Es ist 11.20 Uhr. Auf jeden Fall, wir haben Montag, den 4. April und das Wetter, ähm, ja, spielt verrückt. Kennt ihr den Spruch April, April machen, was es will? Auf jeden Fall, wir werden jetzt frühstücken. Aber erstmal will ich mich umziehen. Das ist mein jetziges Outfit. Hose von Nikita, T-Shirt von Nikita. Geht doch klar, oder? Irgendwann später... Ja. Instead of the concrete, I'm dancing through Everything's about to come my way Nothing can ruin my day No matter what anyone does or say I smile at fools No, I don't care cause I am on my way up and I won't stop I won't slow down Standing on my feet I'm gonna rise up No, I won't stop It is my time I know what it's like to be broke I know what it's like when nothing goes your way So I'm gonna let myself enjoy The fruit from this lucky day Yeah, I am on my way up I won't slow down Yeah, I am on my way up I won't slow down Rolling down the street with all of my favorite songs so repeat, I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow. <laughs> Also Leute, wir haben hier etwas und zwar Papier. Das ist von einem Elternbrief, aber also egal, ist jetzt schon etwas länger her. Und ich werde jetzt etwas machen und mal gucken, ob ihr das kennt. Wenn wir in ein anderes Land wollen, was machen wir dann? Wir sagen. Gibt ein Lächeln sogar. Ja. Fand er das interessant? War er begeistert? Ja. Ist er begeistert? So Wii Wir haben die alte Wii-Konsole. Wir haben die Konsole von 2011, oder? Hast so du denn Bauwerk von 2011? 10. Oh, Nintendo Bauwerk 2010. Okay, Mama, was wollen wir spielen? Wollen wir Insel, der Abenteuer, Weltreise, 2x3, Münzenrad oder Bingo? Dann gibt es hier noch Wellen, Wellenlänge, Schlagzeiten und Farbkopfler. Also, oh, äh, Mama und ich wir werden gleich ein wii spielen. Und zwar mal gucken, wie viel wir uns ähneln wie viel wir gemeinsam haben. Wir werden gleich fünf Fragen, glaube beantworten und danach ein Spiel spielen. Und dann werden die Prozenten gezeigt, wie viel Prozent wir gemeinsam haben. Ihr werdet gleich die Fragen sehen. Also wir werden auch die Fragen vorlesen. Also das beste Team ist Mama und Nicole. Unser das schlechteste Nicole und die Kita. Ja. Und wir zwei haben 80 Punkte zusammen gehabt. Und jetzt... Okay, erste Frage. Stellst du dich unter, wenn es um viel Zeit. Welche Superkraft hättest du lieber? Diese Frage hat ein bisschen Was Weiß ich nicht. Worin wirst du lieber baden? Ich bin mal gespannt, was du da getippt hast. Was würdest du beim Tauchen am liebsten sehen? <lacht> ja, mal sehen. Was dürfte bei einem Traumhaus nicht fehlen? Okay, ich wir mal ein Spiel. Mal gucken, wie gut wir das meistern mit dem Oh nee. Ich mag das Spiel überhaupt nicht. Ja. Jetzt müssen wir hier Punkte sammeln, ne? Oder was macht man hier? Wir müssen so schnell wie möglich sein. Oh. So, oh! Bleib doch da! Fest an! Ah! Jetzt! Nein! Nein, nein, nein, nein! 26 Sekunden. Ich finde, das ist gut. Ja, wir können das spielen. <lacht> <irgendwie> gar nicht. <lacht> Mal sehen. Und was kommt jetzt? Das war's? Ja. Entweder noch eine Frage, die letzte, oder die Punkte. hier. Okay, Schon langsam. Oh Ist gut. Hä, was hast Hä? du denn da gemacht? Ja, wir stellen uns beide unter dem Regen, das ist ja wohl klar. Machen wir weiter. Äh, wir würden auch gerne beide, die Superkräfte haben, fliegen. Eigentlich würde ich mich unsichtbar machen, damit du mich nicht siehst. Hä? Wo würdest du jemanden wie ich? Natürlich will ich eine mehr Jungfrau sehen. Was soll ich mit dem define define habe ich schon mal gesehen? Und. Willst du mit einer Kegelbahn? <lacht> Kino ist auch das geilste, was es gibt. Okay Leute. Also ich bin jetzt hier wieder auf dem Bett. Das Problem ist, ich kann das Bett nicht so gut machen, weil Lucia hier liegt. Aber, wisst was ich machen kann? Lucia. Du kannst danach weiter schlafen, okay? Aber ich kann... So geht sie manchmal runter. Guck mal. Steh auf! Geh in die Küche und ruf nach ihr. <lacht> Denn dann funktioniert das meistens. Lecker! Ruf nach ihr! Zu spät, sie ist von alleine weg. Ich hab Ihnen das Video gegeben. Die musste echt noch nicht mehr gerufen werden, ne? Die hat es ja. schon gehört. Ja. <Sie> <Musik> Eine Ewigkeit später. So, ich habe mir jetzt Bock einen Snack zu holen. Dafür müssen wir Licht anmachen. Puh, mal gucken. So. Also, <lacht> lecker Katzenfutter. Sehr lecker. Ähm, hier ist Mamas Tee. Da ist auch nur Tee. Warte, warte, warte, warte, warte. Seit wann bist du da eingezogen? Was ist das? Oh. Boah. Zitronenkuchen Backmischung. Warte mal. Wieso? Da sind doch meine Snacks. Egal. Wieso hat Mama mir nichts davon gesagt? Das wäre ein bisschen. Mama? Evelina, hey, bitte schön. Das kann ich für Sie tun. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass wir einen Zitronenkuchen haben für eine Backmischung? Als Backmischung meine ich. Ähm, Habe ich einfach mal so gekauft. Für alle Fälle. Und wieso? Und wieso unbedingt eine Backmischung? Naja, weil es in letzter Zeit einfach kein Mehl mehr zu kaufen gibt, habe ich eine Backmischung gekauft. Dafür brauche ich jetzt kein extra Mehl. Können wir denn was backen? Oder so also mit der Mischung? Mit der Backmischung? Hast mhm. du Hunger auf und zu trinken? Mhm. Ja. Ich esse doch nichts <lacht> So, dann, ähm, warte, ja, warte, warte, warte einfach. Hier stehen die Zutaten. Hä? Hast du die Margarine durchgestrichen? Nein. Wie war das denn? Okay. Auf jeden Fall, äh, hier steht drauf: Zutaten, <lacht> bitte nicht allzu nah. Weiche Butter, die haben wir. Drei Eier haben wir. Milch haben wir. Zuckerfunk. Und etwas Wasser hätten wir wohl auch, oder? Ja. Also gut, fangen wir mal an. Was brauchen wir? Ja. Was wir brauchen? Äh, weiche Butter brauchen wir. das okay. okay, also wir brauchen... Also ich mir, кажется, mal irgendwie muss da was So Leute, wir haben hier alles jetzt vorbereitet. Jetzt müssen wir die ganzen Zutaten mischen. Wir haben jetzt auch hier schon ein, eine Schüssel hingestellt. Und die erste Sache ist ein Zopf machen, wenn ihr lange Haare habt. Und die zweite Sache ist Hände waschen. ist fast wie deine Kochvideos, die wir auch mal hatten, ne? Ja, soll ich eigentlich nochmal so ein Kochvideo machen? Okay, also zuerst abwiegen. Dafür nehmen wir eine kleine Schüssel. Ich glaube, das sind mehr als 150. Oh, ich glaube, das sind weniger als 150. So, also, wir schneiden die jetzt mal hier ab, weil Mama findet, das ist zu viel. Was ich eigentlich dachte... Guck, zu wenig. habe ich doch gesagt. Und das wird jetzt zu viel sein. Du kannst ja hier so von der Ecke vielleicht ein bisschen abschneiden, weil die fehlen ja nur noch 9 Gramm. 10 Gramm. Und jetzt bin ich gespannt. Wow, was? Jetzt brauchen wir nur noch... 6 Gramm. Und das wird bestimmt schon zu viel sein. Wetten? Nimm mal das Messer beiseite. Guck mal, und jetzt nehmen wir mal dieses Stück hier weg. Mal gucken, was du uns jetzt sagt. Weißt du was? Ganz ehrlich, das lassen wir so. Obwohl bei mir muss eigentlich alles immer genau gleich sein, aber. Egal. Nicht jetzt, weil wir haben Hunger. Ja! So, und hier steht drauf, dass man das auch drei Minuten cremig rühren muss mit dem Mixer. Das ist aber nicht der Mixer. Nee, aber ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt kannst du das eigentlich... Darf das, oh, nee, das ist ja hoch. Mann. Also, wir müssen einen Timer stellen. So, Evelina, jetzt kannst du den Timer stellen auf drei Minuten. Da war doch gerade eben die Zeit, drei Minuten. Nein. Doch, war's. Da siehst du. Und <lacht> los geht's. Inzwischen. So, ähm, soll ich dir aber irgendetwas helfen? Ich glaube, die Schüssel vielleicht halten. Das wird sonst... Na gut, gucken wir mal, wie du das packst. Also, äh, wir brauchen so eine Form. Und in drinnen machen wir das mit Butter oder... Ja, auf jeden Fall einfetten. Ja. Du? Meinst du, das wird... Also, ich mache das mal so. Jetzt zu machen. Sehr gut. Standen, meine Hahn. Ich hab dich gleich erkannt. Ich geh zum Basketball. Ich bewege mich elegant. Du meinst ich werde klein. Doch dreh meine Moves ein. Dreh um. Du kannst duschen gehen. Wir sehen uns in 45 Minuten. Also bei uns ist ja ein bisschen angekokelt. Mama schneidet das gerade ein bisschen. Ja. Was? Du hast doch gesagt, ich soll die gleich machen. Ja, aber... Das war doch eine kleine Zeige. Doch. Auf jeden Fall bei uns ist ja ein bisschen angekuckelt, wie auch immer. Mama schneide ich jetzt das angekuckelte weg. Und ich mache mich so lange an der Glasur ran. Warum? Du hättest auch mit aufpassen müssen. Und nicht nur auf die Uhrzeit warten. Ich habe die sogar noch fünf Minuten früher rausgeholt. Weil ich das gerochen habe. Es hat gerochen, schon mhm. fast verbrannt. Ich mache jetzt die Glasur. Muss ich die ganz normal machen? Mit ja, aber. guck, was da steht und mach das so. Mhm. Ich kann ohne um hier nicht arbeiten. Was soll ich machen? Mann! Okay, wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach, bis Mama da ist. Wollen wir das festhalten, wie du das machst? Ja. Warte mal. Aber kann ja. ich noch mal probieren? Ja, das kannst du probieren. Der... Schmeckt nach Zitrone. <lacht> oh Mann, ey. Der arme Kuchen, der hat heute echt einiges mitgemacht hier, ne? Scheide. Sieht doch noch lecker aus. Lecker schmecker. Und schmeckt dir der Kuchen? Mhm. Ist gleich angekugelt, aber... Schmeckt man nicht, oder? Doch, schon ein bisschen. Echt? Aus, aber ist essbar und lecker. Sehr gut. Dann genießen wir jetzt alle mal unseren Kuchen, ne? So Leute, jetzt ist es schon Schlafenzeit, also schon sehr, sehr spät eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, ob ich vielleicht mehr solche Videos machen soll. Oder allgemein wieder mal mehr Kochvideos und so. Also nur natürlich, wenn die Kommentare geöffnet sind. Mit dem ball in meine Haaren, ich hab dich gleich erkannt, ich gehe zum Basketball. Ich beweg mich elegant. Du meinst, ich war zu klein. Doch drehe meine Moves eine Drehung. Du kannst. Nee. Drehung? Du kannst duschen gehen, keine Ahnung. Irgendwie so. Tschüssi.